Bodensee Friedenskette am 2. Oktober 2022. Ein großer Schritt für die Menschheit. Heute ist der 2. Oktober 2022, der Geburtstag von Mahatma Gandhi, dem äh, indischen friedlichen Revolutionär. Mahatma Gandhi erweckte das indische Volk zu einem friedlichen Widerstand gegen die despotische Schreckensherrschaft des britischen Empires. Und genau in diesem Geist des Friedens und der Freiheit findet heute die Bodensee Friedenskette statt. Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen stehen vereint zusammen gegen Kriegstreiberei und Kriegsgewinn, gegen Waffenproduktion, Manipulation und Bevormundung jeglicher Schattierung. Initiiert wurde dieses Event durch verschiedene Friedensbewegungen, die sich zu diesem Anliegen zusammengefunden haben. Also die Motivation, warum ich das hier veranstalte, ist ja eigentlich, das, das was momentan in Deutschland abläuft, einfach nicht mehr tragbar ist. Also man, man darf nicht aufhören, äh, einfach die Wahrheit zu sagen. Wir tanzen für den Frieden unser Gesetze wieder ganz freundlich, ohne Waffe und ohne Gewalt. Und würdest du sagen, die Investition oder halt diese Anfahrt hat sich gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Einfach gemeinsam. Gemeinsam da sein, äh, in dem Bewusstsein, dass man durch dieses Zusammenkommen, durch das. Ja. Äh, durch Miteinander, aber jeder für sich eigentlich äh, die, diese Energie erschaffen, die es jetzt braucht. Wo man gebraucht wird, wo man Stimme erheben kann, wo man ein Teil von der Kette sein kann, sollte man hingehen. Jeder Einzelne, der nicht da war, hat was verpasst heute. Natürlich, äh, wir bräuchten das ganze Land auf der Straße, wenn es um Frieden geht eigentlich. Und sind mehr Leute gekommen, als wir vermutet hatten. Denn letztes Jahr waren es ganz wenige und dieses Jahr waren die äh, Erwartungen eigentlich übertroffen. Die Fraktionen wie hier, das gibt immer wieder Energie für den Alltag. Es werden sich auch wunderbare Freundschaften ergeben. Und ich mache, sage mal, so Zufälle, die eigentlich keine sind. Weil die passieren aufgrund dieser, dieser Energie. Es wird gerade anerzogen, dass wir die Meinung nicht sagen dürfen. Sie sagen es zwar, aber wer die Meinung sagt, die nicht gewünscht ist, wird gleich sofort unterdrückt. Also unsere Verantwortung fängt damit an, dass wir unsere Meinung sagen. Mit Krieg verdient man weltweit das meiste Geld und danach mit dem Menschenhandel, der dadurch entsteht, durch diese Flüchtlingsströme nach den Kriegen. Ja, Trotz denkbar schlechtem Wetter, noch schlechteren Medienstimmen im Vorfeld und hohen Spritkosten reisten Friedensaktivisten von nah, fern und sehr fern an, um ihrem Herzensverlangen nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit Ausdruck zu verleihen. Damit setzen sie regional und international ein klares Zeichen. Diese positive Vision vermittelte Organisator Gerem Meyer von Anfang an aus Dankbarkeit heraus, weil ich das alles erleben durfte. Überall in der Welt zu Hause zu sein, Brüder und Schwestern in der ganzen Welt zu haben. und Keine Spaltung, kein Rassismus. Menschen sind sehr wertvoll, auch mit ihren Schwächen. Und Die Friedenskette wird uns Menschen in ein gutes Licht rücken. Und daran glaube ich. Demgegenüber schrieb die Schwäbische Zeitung am 3. Oktober, das war nichts mit der Friedenskette am Bodensee. Und diffamierte die Friedenskette als Plattform für Verschwörungstheoretiker und Propagandaportal. Urteilen Sie bitte auch an diesem Beispiel selbst, wie es um die Qualität, ja Seriosität unserer Leit- und Printmedien weitestgehend bestellt ist. Machen Sie sich selbst ein Bild, ob die von den Leitmedien vermittelten Sachverhalte zum Ukraine-Krieg, zur Klimapolitik, zur Corona-Pandemie und anderen Brennpunkten nicht in Tat und Wahrheit um 180 Grad verdreht wurden. Und das sehr zum Schaden aller Völker. Und wenn sie tief in ihrem Herzen spüren, dass diese Verdrehung stattfindet, dann verlassen sie umgehend diesen Highway to Hell. Wechseln sie ganz bewusst die Seite, bevor sie buchstäblich alles verlieren werden. Wir werden hier Stärke zeigen dadurch, dass wir nicht Waffen haben, sondern dass wir singen, dass wir Menschen sind. Und ich glaube, diese Botschaft an einem ganz besonderen Tag, weil es ist auch der Geburtstag von Mahatma Gandhi,